Das Rätsel ist gelüftet und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Mario Gaming zu einem Video zu dem neuen DLC, das herauskommen wird. Das Datum ist heute bekannt gegeben worden. Es soll erscheinen am 28. Juni für alle Plattformen und es ist das Kubota-Pack. Vor einer Woche wurde ein rätselhafter Teaser herausgebracht. Und zwar mit einer binären Zahl und auch mit einer Buchstabenfolge. Und es wurde ziemlich schnell klar, dass es wahrscheinlich das Kubota-Pack sein müsste oder sein wird. Und ähm, das hat sich also jetzt bestätigt. Kubota wird das neue DLC sein. Bei Kubota handelt es sich um einen japanischen Motoren- und Maschinenhersteller, der sich vor allem einen Namen gemacht hat für kleines Equipment, durch kleines Equipment für die Motorenproduktion. Und wie wir auch wissen, haben wir ja auch im Kararo Pack Kubota Motoren verbaut. Also im Original sind in den Kararo Traktoren Kubota Motoren verbaut. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 1890 als Eisengießerei. Der Gründer war Gonoshiro Kubota. Im Jahre 1922 brachte das Unternehmen seinen ersten kerosinbetriebenen Motor auf den Markt. Bis Mitte der 1940er Jahre wurde die Produktionspalette um landwirtschaftliche Maschinen und Geräte erweitert. Später folgten weitere Nutz- und Mehrzweckfahrzeuge sowie Maschinen. Noch heute stammen einige Motorenkomponenten aus der eigenen Gießerei. Im Dezember 2011 wurde Kubota mit rund 32% einer der größten Aktionäre des norwegischen Landmaschinenherstellers Quernerland. Quernerland ist ja schon als Marke vertreten. Im Landwirtschaftssimulator ein Jahr später hat sich dann Kubota mit einem weiteren Aktienpaket die Mehrheit geholt von äh, Quernerland, wo dadurch ist äh, Quernerland jetzt im Prinzip unter der Herrschaft von Kubota natürlich wird bis zum Release hin auch immer wieder Factsheets veröffentlicht zu diesen einzelnen Geräten, die kommen sollen. Und zwar wurde angekündigt, dass elf Geräte, darunter mit großer Wahrscheinlichkeit fünf Traktoren und andere Landmaschinen in dem Paket daher kommen sollen. Wobei der größte der M8 sein wird. Einfach Kleingeräte wie zum Beispiel kleinere Radlader, Kompaktlader und auch ein SUV wird in dem Paket beinhaltet sein. Wir haben hier erstmal drei verschiedene Einblicke bekommen und zwar zum Beispiel von dem Radlader R640, der hier zu sehen ist. Des Weiteren haben wir ein Bild bekommen von dem Kompaktlader und zwar dem SSV75 und natürlich noch das Aushängeschild, das ist der M8201, der hier gezeigt wird. Als SUV wird uns der Sidekick, also der RTV XG850 Sidekick, angepriesen. Und zwar ist das so ähnlich wie der Retriever, ein kleiner SUV. Und zusätzlich zu diesem Paket wird es auch möglich sein, Platz auf dem Beifahrersitz einzunehmen. Und zwar, wenn das richtig zu verstehen ist, könnt ihr auf den Passagiersitzen Platz nehmen. Und zwar. In sogenannten SUVs, Autos und Lastwagen. Es scheint nicht so, dass das in Traktoren der Fall sein wird, aber das wird wahrscheinlich dann noch geklärt werden im Verlauf dieser Zeit. Um das Feature Passagiersitze nutzen zu können, muss das Paket von Kubota installiert sein, ansonsten wird dieses Feature nicht zur Verfügung stehen. Es ist aber auch klar, dass es nicht nur um die kubota Geräte und Maschinen geht, sollten es gilt dann für alle Fahrzeuge außer den Traktoren. Das Paket ist natürlich Part von dem Ein-Jahr-Seasons-Pass. Also, wenn du den One-Year-Seasons-Pass hast, musst du dich nicht weiter darum kümmern, dann wird am 28. Juni automatisch das Paket bei dir installiert. Ja, das sind auf jeden Fall die ersten Einblicke, die ersten Neuigkeiten zu dem neuen Kubota-Pack, das, wie gesagt, am 28. Juni kommen soll. Gut, dann war es dies schon mal zu diesen Neuigkeiten, die gerade eingetroffen sind. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Falls du keine weiteren Inhalte auf diesem Kanal verpassen möchtest, dann hol dir dein Abo ab. Ich sage bis später ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.